Willkommen zu Little Physik. Auf diesem Kanal geht es bald rund um Physik, um ganz spannende Themen. Ich versuche sie möglichst einfach zu erklären und wie schon gesagt, bald startet das mit dem Thema Dopplereffekt. Um die Relativitätstheorie wird es dann auch gehen und zum Beispiel auch um eine Zeitreise im Universum, aber natürlich auch viele andere Themen. Und ihr könnt das auch vorschlagen. Also einfach in die Kommentare damit. Der Doppler-Effekt werde ich wohl mit Flash animieren, das ganze Video. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das denn wirklich durchziehen will. Oder ob ich es zeichnen soll oder eine andere Methode anwenden soll. Also seid gespannt auf das erste Video und bis dann.